Hallo, ich bin der Jan Schwab. Ich arbeite für die Junge Welt als Freelancer und für das Revolt Magazine, was ein linkes Kollektiv ist. Wir haben verschiedene Vorläuferprojekte gehabt, die sozusagen, wo Leute von uns aktiv waren. im Kritisch Lesen zum Beispiel, andere Leute hatten vorher für die Junge Welt geschrieben, andere Leute hatten für das Lower Class Magazine geschrieben. Das heißt, wir sind Leute aus verschiedenen Kontexten und haben uns entschlossen, letztes Jahr, ein Debattenmagazin zu gründen, was vor allem online erscheint, wo wir versuchen demokratische und soziale Bewegungen auch international, aber auch im deutschen Rahmen kritisch zu begleiten von links und sozusagen für verschiedene Strömungen eine Debattenplattform zu stellen. Genau, also Max ist jetzt seit knapp einem halben Jahr Teil unseres Kollektivs, also wir haben sozusagen einen Redakteurenstamm, in dem verschiedene Leute arbeiten, wo Texte redigiert werden und wir haben Leute, die öfter einfach mal für uns schreiben und Max hat ich habe im Prinzip beides gemacht und ähm, war Teil des Kollektivs und daher kenne ich Max, aber ich kenne Max auch schon länger sozusagen über meine Arbeit im internationalen Kontext. Max lebt seit äh, mehreren Jahren in äh, Ankara, äh, in der Türkei. Zum einen wegen seinem Studium, weil er Politikwissenschaftsstudent ist, äh, zum anderen äh, weil er dort auch äh, sozusagen journalistische Arbeit macht. Und ähm, hat für verschiedene Magazine auch geschrieben und für verschiedene Plattformen in Deutschland. Er spricht Türkisch, deshalb konnte er ähm, die Geschehnisse, die in der Türkei äh, passieren, sozusagen äh, immer gut ähm, aufarbeiten, übersetzen und auch in Deutschland veröffentlichen. Und äh, hat regelmäßig für die junge Welt geschrieben, aber auch für das US-amerikanische Jacobin Magazine zum Beispiel. Oder für andere Plattformen wie zum Beispiel die Rosa-Luxemburg-Stiftung, hat eben auch wissenschaftlich publiziert. Und ähm, darüber hinaus war er auch bei dem Wahlkampf äh, der HDP aktiv, also bei der Sozialdemokratischen Partei in der Türkei, die sich auch für Minderheitenrechte einsetzt. Und deshalb kann ich sagen, also ich habe Max immer als einen sehr ruhigen, sehr äh, liebenswürdigen Menschen kennengelernt, der mit vollem Herzen äh, Internationalist ist, der mit vollem Herzen sich für demokratische Rechte weltweit einsetzt, für soziale Gerechtigkeit und Frieden. Und deshalb betrifft mich das natürlich insbesondere jetzt, dass er inhaftiert ist. Also diese Geschichte, die mit Max dort passiert, findet ja im Prinzip seit Jahren statt und nicht nur jetzt im Falle von Max einen explizit linken äh, Journalisten, sondern äh, viele Journalisten, Liberale, Menschen, die sich gar nicht politisch verorten würden, aber kritisch gegenüber der ultrarechten Erdogan-Regierung sind, Menschen, die einfach über Dinge recherchieren, die falsch laufen im türkischen Staatssystem. Ähm, Aktivisten, aber auch staatliche Funktionäre, die massenhaft entlassen wurden, auch im Polizeiapparat zum Beispiel. Also es ist jetzt nicht nur die Presselandschaft, die davon betroffen ist. Und äh, Max' äh, Verhaftung ist in diesem Kontext zu sehen, weil Max äh, nie an Blatt vor den Mund genommen hat, was die Kritik an der ultrarechten Erdogan-Regierung an, anbelangt hat. Und ähm, immer seine Meinung publiziert hat, auch in der Türkei, in der Monatszeitschrift Toplumsal Özgülük hat er regelmäßig äh, veröffentlicht... Und deshalb ist er in das Visier der türkischen Regierung gekommen, weil äh, wir seit mehreren Jahren eine autoritäre Zuspitzung in der Türkei erleben, die Türkei in Syrien Krieg führt, Dschihadisten, Milizen unterstützt und gleichzeitig Erdogan als quasi Vorbereitung auf die anstehende Wirtschaftskrise in seinem Land den autoritären Sicherheitsapparat ausbaut und Oppositionsmitglieder äh, von der CHP, also der sozialdemokratischen Partei in der Türkei, bis hin zur HDP, der eher pro-kurdisch orientierten sozialdemokratischen Partei inhaftieren lässt. Und äh, was äh, Max dort vorgeworfen wird, jetzt wieder äh er sei äh, Mitglied einer illegalen kommunistischen Partei oder er sei ähm, Unterstützer der äh, PKK, der verboteten PKK. Das äh, stimmt einfach nicht und das sind ähm, Behauptungen, die vom türkischen Staatsapparat und seinen Medien immer wieder verbreitet werden bei Menschen, die sich für demokratische Rechte und Minderheitenrechte in der Türkei einsetzen, um sie zu kriminalisieren. In der Türkei sitzen nahezu 270 Journalisten in Haft, also da reden wir jetzt gerade noch nicht von den ganzen Funktionären, die entlassen wurden. Viele sind ja auch ins Exil gegangen, von konkurrierenden konservativen Strömungen, aber auch Linke und Liberale, die inzwischen wieder ins Exil gehen. Und äh, darunter eben auch äh, Menschen, die jetzt nicht explizit Linke sind, sondern die auch für liberale äh, Zeitungen schreiben. Und ähm, Max ist jetzt seit letzter Woche Dienstag. Also um 5 Uhr morgens wurde er ja in Ankara in seiner Wohnung verhaftet, zusammen mit drei anderen äh, Aktivisten. Und ähm, ist seitdem in Haft. Der Haftrichter hat jetzt sozusagen, weil er behauptet, dass es keine Beweise gäbe oder die Beweislage noch nicht vollständig gesichtet ist, die Haftzeit verlängert. Das heißt, zum derzeitigen Zeitpunkt können wir nicht sagen, ob er vielleicht demnächst entlassen wird... ...oder ob er, wie andere Beispiele ja schon vor ihm, weiter in Haft sein wird. Ganz wichtig ist, und hier möchte ich mich ganz besonders an äh, meine journalistischen Kollegen auch von äh, bürgerlichen Zeitungen wenden, ähm, wenn ihr weiter über den Fall schreibt, wozu ich euch wirklich anhalten möchte, da dieser Fall eben nicht nur für einen linken Journalisten steht, sondern auch jeden von uns betreffen könnte, jeden Journalisten, der kritisch über Regierungspolitik berichtet, ähm, ich möchte euch anhalten, dazu solidarisch weiter zu berichten. Ich möchte euch aber auch dazu anhalten, wenn ihr Informationen der türkischen Staatsmedien bekommt, die inzwischen hochgradig tendenziös sind und die klar die Meinung der Erdogan-Regierung wiedergeben, prüft sie kritisch, recherchiert gut, macht die Lage für unseren Kollegen nicht noch schwerer, indem ihr falsche Anschuldigungen einfach so übernehmt.